Jojo Express, lasst euch nicht vom Zug überfahren. Ich wette, jetzt passiert mir. Nur weil du es gesagt hast. <lacht> ja. Hoffentlich, hoffentlich. Oh, ich würde dich so auslachen. Jetzt passiert mir 100%. <lacht> das verdient. So kein schlechtes K Ich wette jetzt ist irgendwo ein Camper. Oh, ey, sieben Schüsse und dann ist es Ich Blätter A. Ja, dann liegt doch ja ich bin weil allein bei A Online. Nee, ich hab grad oben nur in den Gang geschaut okay, klar, das Super die D Diffusion schon wieder, warum bin ich eigentlich alleine da gewesen? wieso hab ich den denn nicht gekillt? Ich bombe in ist die wichtige Frage Double your biatches ich, hey, äh, ich lege Maule. Oh, komm, ja, ich Zugest. wurde noch nicht vom Zug überfahren. Wie wärs man da mal reinlaufen? Fuck. Ich finde es lustig. Oh, guck mal, dass ich immer ein geiles Tundenemblem. Und sowas kriegt man, wenn man 250 mal unter den Top 3 war. das ja, war so, überall äh, mehr als erstes Prestige bei uns. 5 mit dem ersten drin. <lacht> das hat ja gebracht. Ich hab nicht. Ah, so eine, so eine, also ich leg jetzt B. Kommt, Junge, schieß doch auf den Gegner nicht auf mich. Ja, okay, ich komme jetzt ich zu B platziert. und bin so. weg. Fuck, ich weiß noch nicht, was Team da macht. Wieso kennt ihr alle bei A man? Da können die viel besser defenden. Nice, Moritz! oben, weg. oben. Ja. Noch oh, einer, sag's mir doch noch eine halbe Stunde später. Wie wir es damit? Als nur. Alter Team, seid ihr eigentlich Lappen oder so? Hast du was dagegen, dass ich das bin? Erledigt. Feindlicher Blitzschlag steht zur Tor. der Blitzschlag trifft mich von überall. Die Granaten hilft so eine Weste, aber gegen so einen Blitzschlag nicht. Yes. Genau! Ey, ich gebe mir fünf Schüsse oder so, er packt seine ähm, Nein, wie heißen die Scheißdinger hier? R23B aus mit Akimbo und Franz B schnell weg. Und ich gebe ihm ungefähr 7 Schüsse auf das äh aus der nächsten Nähe mit der MP7. Ja, noch 30 Sekunden, äh. jetzt komm, hau rein. Ja, ja, ich leg schon wieder B. Wir müssen es auch mal defenden. Ja, jetzt kriegen wir's es hin. Ja, stimmt. Oben, oben, oben. Bombe da ist er noch. Der mit seiner goldenen äh Diamant-Sniper. Ja. Du solltest den Unterschied zwischen ist und war kennen. Hä? Ja. Da war der mit seiner goldenen Diamant-Sniper. Die ist auf B. Geschaltet. Ich komme gerade nämlich über oben. Ich, ich, ich bin, ja, aus irgendeinem Grund bin ich zu A gelaufen. Ich habe keine Ahnung, warum ich ich getan Schubs getroffen hat. Da schon, Vorräte, aber wir keine haben nice. Super, Jetzt habe ich eine Ballista. Die <lacht> liegen überall nur Sniper herum. ja Endlich, MSMC, perfekt. Ich mache auf meine Helfsfeier auf A. Ich plante, ich plante, pass auf. Scheiße, das war der ja, Tarnhelikopter. So. Weil keiner es schafft, mich zu decken. Haben Sie einen Tarnheli oben? Nein, ich hätte aber einen bekommen. Ja, sorry, Junge. Ich, die Helfer geht auch nicht schneller. Granate! Oh, lol, diesmal nur ein. Alter, ey. Okay, leg, klick, klick, klick, klick. Da liegt schon einer. wurde platziert. Ich rush aggressiv vor. Nein, jetzt! <lacht> okay, ich hab Blitz. Schaffen wir. Also ich kann es relativ lange halten. Durch Killstreaks halt. Verbündete. Pass auf! Zwei liegen da! Ja, ich schieß doch schon! Fuck! Übersicherung! Nein! Ah, ist nur ne Drohne! das! das. Ja, ist, ist, ist, liegt ja, perfekt! Boah. Okay, not bad! Jop! Für die nächste Runde. Und ich habe ein Geschütz und ein Ding Ich hab passt, war aber nicht so nice. Du hast du deine ganzen Kills auch schon benutzt. Hm. Welches Geschütz? Ja, schaffst du die Waffe? Welche Waffe? Ach so, zweites ist jetzt dann auf Max. Ah. Irgendwie, wenn du mit ihr nicht, wenn du, du musst in dem Spiel einfach anfangen zu sprayen und dann erst aimen, weil sonst bist du mit ihr viel zu langsam, hab ich das Gefühl. Wenn du aimst und dann schießt, schießt die Waffe irgendwie langsamer. Also, du brauchst länger, bis du schießen kannst, sagen wir so. Wenn du schießt und dann reinnimmst, du ist viel besser. Fuck. Ja, ich bin weg. Ich komme auf A, äh, ich komme auf B, Mann Fuck. Haben sie, oder? Ne, haben sie gar nicht. Da ist ganz schön ein Geschütz platziert, also. Ach, das ist deins. Nice one. Hinter ey, ey, ey. Hinten, hinten, hinten, Okay, ist Habt ihr den von hinten? Ja, ja, hab, nee, Ne, Team warte. ich aber, da habe ich nämlich mein Geschütz gerade beschützt. Komm, blenden wir das noch ein bisschen schöner. Ich gehe oben, also gehen auf A. Ey. Bombe aktiv. Scheiße. Ja, egal, das lassen wir A hochgehen, oder? Scheiße, einer ist schon bei B, zwei bei B. Ich war schon vor A, geh du bleib du bei B. Ah, B hat irgendeiner hingekriegt. Ah, shit, da kämpfen sie im Haus. Uns Team ist natürlich nicht am Backuppen. Backuppen? Ja, lass A hochgehen. Okay. Nein! Das macht dir jetzt gerade nur deine KD kaputt. Man Mode. Man Mode. Fuck, schaff ich nicht mehr. Ja, hier kann ich Kills holen. Toll, Er es geschafft zu defusen! Ja. GG! Was? Nein! Perfekt! GG's dann! Pass auf! B geht hoch! B und geht A, hoch! Ich hab sie noch. Boah, GG ey Junge. Der defuse war episch. Der oh. bei B? Ach, was macht die eigentlich? Warum bin ich alleine bei B? Ja, B haben wir aber. Ja, das hoffe ich ja wohl. Ich habe einen so gesetzt, dass es safe ist. Okay, ich habe Hellfire. Ja, Alter, der mit seinem Schutzschild Nein. ist so schlecht eigentlich. Endlich, das geschützt ja, der ist der weg, lange gebraucht. Was denn Scheiße, wo kam der denn her? Pass auf. Ich hab den. Ich geh grad mal bei A sind sie zu zweit. Ja, ich bin grad mal bei A. Fuck. Sind überall drei. Du bist weg. Wie kritisch ist es denn? Relativ, aber ich hab grad Helm. Ja, ich hab ihn glaube ich, oder? Nein, habe ich nicht. Fuck. Blitzschlag ist auch auf B, ich weiß noch nicht, ob es da durchgeht. Doch geht's. Das war nur einer. Egal, passt ich defuse, eine. ich defuse! Schaffst du's? Nein! Dabei. Fuck! Egal, wir haben noch Zeit, Team, Team, Team, komm! Pass ich auf, meine einen harten Ding drin. Drin. Komm schon, schaffen wir, ich will die Runde beenden! Nein, mit dem Geschütz fuck. nicht! Fuck, fuck, fuck! Ah, jetzt lass auf A gehen! Ah, ist sowieso angenehmer! Ach, schaff ich schaffe nicht mehr zu den Füßen. Ficken. Was war schon richtig nach ab. da abgegangen, dass der Ne, ich bin weggegangen. Halt, da bin ich schlappen, war. Was? Ja, das äh, passiert <lacht> vielen so. Das ist nicht lustig, ist das? Ja, sein spielen, so ich muss ein Diamantschild, und damit der Kaps spielen Ich habe ja Vorräte. Nein, oder? Alle Kinder. deaktiviere. Komm, pass auf, pass auf, hier oh, ist oh. irgendwo einer. Nice. Bereits, ja. Im ja Ding, im Train, Seite. im Train, im Train. Hab sie beide. Boah, GG. Alter. Geschütz Hab ihn geschützt. Nice. Pass auf, einer kommt von hinten. Einer ist beim Campen. Schon wieder gelegt. Fuck. Ja. Oh, komm schon, irgendwas mal besseres. Konter, Alter. Mann, wieso spielt man so scheiß Vorräten in nee, Die sind so für ein Arsch. Fuck den weg. Diffuse dir? Yeah. Ja, tut dir, oder? Okay, nice. Wie lange noch Oh, 2 Minuten 10, Alter. Müssen zwei Arge Abgruppen, Abgroupen, ja, Upgroup, der finde ich auch neue Begriffe. In Vorräte unterwegs. Oh. Nein! Ich hole mir mal die Fernlenkladung, ja. Da liegt was, da liegt was. Ach, das war ein Teammate? Alter, was bleibt das, so das drin da steht? Los, ja, genau, lags und ich sterbe drei Striche nur noch. Boah, fickt euch. Alter, die Runde, ey, die schafft mich gerade sowas von. Ich könnte die auch für einen so hard tryharden. Bitte, ey, Enemy ist halt auch so. Alter, Legs, ey, Hast what the heck. Im Lot hier. Ja, Mann. aber wieso hab ich so Legs? Ich bin auf den Piss. Wow, oh, full blend. Ab Vorräte. Genau, shit. Und schauen, 50 noch. Blockt doch hier nicht so, Alter. Steht der und camp und blockt da mich. Die Sau. So ein blöder Wichser. So was nennt, nennt sich auch noch Teammate, ey. Ja, ich hatte ihn noch. Oh, oh, war das knapp, ey. Dieser Scheiß Schild ey. Scheiß goldenes Schild, ey. Das ist doch pissen. Ja, nice. Boah, wie sie im Haus campen die Gegner. Schalli habe ich da keine Chance. Ich bin schon Mate. Pass auf, pass auf, da ist einer an der Bombe. Ah, ich hatte ihn. Schön. Hab ihn. Ah, oh, oh, was der Noch einer. Noch einer da. verarschen. Hier geht es nicht um Kills. Ich will hier Nein, Und die kommen da zu zweit. Fuck. Jetzt geh links ein, geh links ein. Defused, def mich, def ja, ja, ich kann dich nicht dessen, aber der hat's nicht bemerkt. Ja. Alter, so ein Wichser, ey. Ja, man, wir gewinnen's. Boah, nice. Nein, da liegt was, da liegt was, da liegt was. Ah, scheiße, ich defuse. Was sagst du mich nicht? Bist du eigentlich ich blind? Glaub, ich hab doch einen gehabt. Aber ich wollte jetzt defusen. Fuck! Dann sagst du das nächste Mal früher! Shit, shit, shit, shit, shit. Komm schon. Alter, ich will nicht in die Verlängerung gehen. Das ist mir einfach zu risky. Einfach.. Ja, ja, nee. Diffuse, diffuse, diffuse. Fuck. Ich bin weg. Versuch dich von der Seite dran zu legen, sodass sie dich nicht treffen von Haus aus. Ich ja eh du weißt, dass man da durchschießen kann, oder? Ja schon, aber ich trotzdem. Jetzt also. ich diffuse, ich diffuse, renn rein. Ja. Fuck, da ist noch einer. Scheiße, scheiße, scheiße. Hast ja, du? Ja, ja, ja, weiß, Mann. Weiß. Ich bin gerade draufgegangen. Oh, GG, Son. Was hat einer liegt, einer liegt, einer liegt. Ja, kannst vergessen. Ja. GG, Son. Boah, oh. fuck. Fuck it. Richtig geile Runde fuck war das, shit, richtig Mann. geile. Ja, Mann, so macht's Alter, doch. schau krass. mal, schau mal da. Yes, Boah, war der geil.